Liebe Freundinnen und Freunde, am Donnerstag, den 27. September, gibt es eine aktuelle Debatte unserer Landtagsfraktionen im Landtag zum Thema Senotrettung. Gleichzeitig veranstaltet die Seenotrettung ein Mittagessen für die Menschlichkeit vor dem Landtag. Kommt alle vorbei ab 11 Uhr. Wir freuen uns, euch, euch dort zu sehen. Genau, und ab Samstag startet unsere Unterschriftensammelaktion zum Thema längeren gemeinsamen Lernen. Wir wollen bis Ende des Jahres möglichst viele Unterschriften zusammentragen, damit Kinder länger gemeinsam zusammen in die Schule gehen können. Ihr findet die Unterschriftenlisten eigentlich in fast allen Regionalbüros. Kommt einfach vorbei, nehmt euch eine Liste mit, nehmt sie mit auf Arbeit, zum Stammtisch, zum Sportverein und gebt sie wieder ab, damit wir möglichst viele Unterschriften haben, damit Kinder länger gemeinsam in die Schule gehen können.